Willi und Molly, zwei nette Kühe, wollen mit Laternen gehen. Ja, das stelle ich mir vor. Am Kindergarten wollen sie starten, zu ein und zu west nicht Und die Kühe wandern mit. Einmal vor und dann zurück und dann drehen sie sich im Kreis und die Kühe fangen an, einfach mal zu tanzen an. Das macht Spaß wie jeder weiß. So und wie heißen jetzt die Kühe? Dieter und Kurt. Molly, sehr gut. Was? Okay, ich glaube den Film werde ich nicht kennen. Du hast jetzt tollen Witze singen.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 die sind schon ganz gewesen ganz beginnen Kinder, die singen mit den Laternen gehen wir jetzt unseren Mögel aufgepasst und die Kühe einmal vor und dann gehen Und die Kühe fangen dann einfach mal zu tanzen an. Das macht Spaß, wie jeder Mann. Jo, das ist eine ganze Menge, ne?